Willkommen zu einem Do-It-Yourself-Vlog. TV. Der moderne Großstadt-Mensch mit Behinderung hat vor allem im Winter ähm, einige Schwierigkeiten, auf die er trifft. Das wäre zum einen Winter draußen. Kalt, dickes Gewand, Schnee in der Wohnung, scheiße. Winter drinnen, warm, gemütlich, Schön. Super. Was? Aber wenn warm ausfällt, sprich die Heizung geht nicht mehr, dann hat der moderne Großstadtbehinderte drei Möglichkeiten. Erstens, er ist finanziell so gut ausgestattet, dass er für jeden Scheiß einen Handwerker ruft. Oder, zweitens, bei der Auswahl einer Assistenten achtet er darauf, dass es technisch hochversierte und handwerklich extrem begabte Assistenten sind. Was total legitim ist, denn wäre der moderne Großstadtbehinderte nicht behindert, könnte er das vielleicht selbst machen, ergo, im Sinne der Assistenz, ist es legitim, dass man solche Assistenten nimmt, die auch diese Dinge können. Sprich Bilder anmageln oder Glühbirnen austauschen, ohne sich dabei zu elektrifizieren. Die dritte Möglichkeit wäre, der moderne Großlaufbehinderte ist selbst technisch extrem versiert und verfügt über Assistenten, die auf Punkt und Komma exakte Anweisungen befolgen können. Ähnlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Präzise, genau. Ich für meinen Teil bin Letzterer. Habe ein technisch unglaubliches Verständnis Und habe präzise Schweizer Uhrwerke als Assistenten. Sie können auf dem Millimeter genau das tun, was ich Ihnen sage, wie ich sage, wann ich sage. Großartig. Perfekt ist das Ganze, wenn diese Assistenten ob ihre Aufgabe die bevorsteht, leichtes Panikgefühl haben, weil was, wenn was kaputt geht? Natürlich, als Assistenznehmer sagt man dann, keine Sorge, passt alles. Ja, und ohne größere Umschweife, gehen wir jetzt ins Do-it-yourself. Wir machen einen, und das habe ich aus, dem, aus YouTube, ein heizkörper äh, wieder gangbar. Sprich, man dreht den Heizkörper auf und es funktioniert nichts. Es kommt kein psst und es wird nicht warm. Also, Heizkörper, Thermostat abschrauben, dort drin ist ein kleines Zipferl, Stiftchen, Stiftchen, ein gutes Wort, das draußen reingehen muss und das werden wir jetzt wieder gangbar machen. Und dazu möchte ich euch meine Assistentin des Tages wollte die das machen wird, genau. Eine Frau, technisch hochbegabt, schaut einfach zu und lernt etwas. Das ist Raffaella, hallo Raffaella. Hallo. Was haben wir für Werkzeug? Okay, das ist eine... Was heißt, heißt das noch <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> okay, wir wissen zwei mitgenommen, eine Zange und eine Rohrzange, glaube ich, genau. Gut, also, der Patient ist dieses Thermostat hier, und wir müssen jetzt das Thermostat auf die 5 drehen, also ganz aufdrehen, damit wir äh, es abschrauben können. Passt du noch. So, gut, du nimmst die Schraubenfessel, wir haben zuvor natürlich auf YouTube geschaut, wie man es macht. Und du schraubst jetzt ganz vorsichtig das einmal locker. Genau, sobald man es bewegen kann, kann man es mit der Hand abschrauben. Sehr gut. Da haben wir jetzt genau das Problem. Das Zäpfchen ist ganz drinnen, oder? ja? Ja. Hast du ein Problem mit der Zange? Auf YouTube ist nämlich nicht gestanden, was man immer das macht, wenn das drinnen ist. Kann man nicht drucken, gell? Nein. Vielleicht soll ich den versuchen, oder? Ich glaube, wenn man das ausschreibt, ist es nicht gut. Ah, so schaut's. Man kann es gar nicht angreifen. Nein. Und drücken geht auch nichts. Nein. Hm. Die haben nämlich mitgesagt, was man tut, und es drinnen ist. Und egal wie's, wo es du mit Zange, da kommst du nicht rein. Mit der Spitze vielleicht. Das ist ganz flach behalten. So geht nicht. Okay, ähm. was warte, warte, lass das. Dann, wenn wir eine Gabel, weil das sind ja nicht Spitzen, dann probier es einfach ein bisschen zu einrütteln. Dass der was vielleicht zupft es dann raus. Wie meinst du jetzt genau? Einfach draufdrucken auf die Spitze. Vielleicht kann man es einschwimmen ein bisschen. Jetzt muss ich nur einen halben Millimeter geben. Also, so nicht gewalt einmal rein raus rein raus rein raus ich muss das ja <lacht> Warum sagt dieser YouTube-Kanal, dass das drinnen soll kann? ist auch, oder? Mhm. Fuck. Das hast noch mehr aufgeschraubt. also Aufdran, mal zutrauen. und schraub es jetzt einmal runter. Ha, jetzt ist es aber da, gell? Mhm, aber bewegen kann man es auch nicht. Na, aber ein bisschen was jetzt da. Aber Nein. es bewegt sich. Ja, ja. Genau, jetzt einfach reindrücken, oder? Ja. Okay, und außer geht es ja nicht halt mehr weiter, oder? Okay, dann schraubst du wieder ab. Ist das jetzt warm? Mhm. -mm. warten mal ein bisschen vielleicht. Und? Ja. No. Okay, das ist auf 5, und dann du es noch mehr runter. So wie es ist. Mhm. Mm so, es ist zumindest da. Das ist Zippel aber es bewegt sich gar nicht, oder? Nein. No. Okay, dann da ein bisschen ziehen und... Rausziehen darf man sie nicht, oder? Probier's. Ein bisschen. Ja, ich glaube, es geht gar nicht recht weit. Nein. Also... <lacht> Ich noch einfach mal rauslangen und rauslangen. Weiter. Bis es ganz leicht geht, ich denke, das das... Ja, es wird wärmer. Okay. Now we are talking. Ja. Okay. Dann schraubst du mir auf. Passt, ist warm. Heiß. Ja, sehr gut. Ja, das war's bei einem Do-It-Yourself-Vlog von Mardacher TV. Ihr habt gesehen, wie man in der kalten Zeit den Heißkörper wieder reparieren kann. Wichtig sind richtige Werkzeuge, richtigen Assistenten, und dann kann äh, jeder Behinderte sein eigenes Heim wieder wach und kuschelig machen. In diesem Sinne, ein äh, warmes, kuscheliges, schönes Wochenende, und äh, bis sehen uns nächste Woche. Baba! Und abonnieren nicht vergessen. Gell? Ciao!